Und damit. Hallo meine Pokefreunde und willkommen zu einer neuen Folge Mutant Mats Deluxe. Ja, yeah. wir spielen die Deluxe-Version. Und heute habe ich viele Themen zu bereden. Äh, ja. Äh, letzte Folge habe ich angefangen mit YouTube. Ich gehe mal ins Level. Und heute geht es weiter mit YouTube. So. Und zwar rede ich heute über die Updates, sag ich mal, von YouTube. Äh, ja, ich kann eigentlich schon umbringen lassen. Yeah. Ja, guter Start ins Level, ne? Auf jeden Fall rede ich, wie gesagt, heute über das Update von YouTube. Die meisten findest.. Boah, was ist jetzt los? Die meisten finden das ja nicht so gut. Da das stimme ich auch zu, aber ähm, es gibt schon Sachen, die sie richtig gemacht haben. Wie zum Beispiel ähm, die neue Glocke. Ich weiß, die neue Glocke finden die meisten dumm. Aber ich meine jetzt nicht die Kanalglocke. Jetzt denkt man sich so, was? Was meinst du mit Kanalglocke? Es gibt keine andere. Doch, es gibt eine andere, die kennt aber kaum noch jemand. Und zwar, neben dem schlechten, wegen der schlechten Glocke, wo die meisten Leute dazu sagen, Doppelabo, gibt es die Playlist-Glocke. Und das ist ein gutes Update. Und zwar äh, wirkt das, dass wenn man die auf der Playlist aktiviert, äh, dann kriegt man immer Nachrichten. Wenn was auf die Playlist zugefügt wird und das ist eigentlich eigentlich nur was Gutes, weil das ist ja kein Doppelabo oder sowas, kannst es ja auch nicht irgendwie folgen oder so. Also ich finde das schon ein gutes Update. Die anderen Sachen hingegen, zum Beispiel die Trends, finde ich ganz schlimm. Ich mag die Trends überhaupt nicht. Ich bin Trends ist eins der schlimmsten Sachen. Ja, dass YouTube einfach Abos löscht. Äh, finde ich okay weil ich glaube die haben so langsam zu viel ähm, zu wenig platz äh, für neue kanäle zumindest stelle ich mir das so vor sonst wird irgendwann mal ähm, youtube noch ähm, laggen und äh, ja jeder braucht ein ultra hardcore pc um auf youtube zu gehen <lacht> keine ahnung äh, das finde ich auch gut nur was ich halt schon ziemlich gemein finde ist äh, ähm, kanäle die keine videos mehr enthalten Oh, ja, also, hatten welche oder... Also, ich hatte halt so einen Kanal. Also, ich habe einen Kanal abonniert. Der hat aber jetzt keine Videos mehr. Ich glaube, die wurden gelöscht oder so. Hier rum. Und, ähm, da steht jetzt einfach, ähm... Dieser Kanal enthält keinen kein Content mehr. Und ich bin gestorben. Nein. Da steht dann, dieser Kanal enthält keinen Content mehr. Äh, bitte, äh, verlassen Sie das Abo, um, äh, keine Ahnung kann das gleich noch mal suchen, aber ich werde es eh nicht, ne? Ich kann mal schauen, ob ich einen Screenshot davon reintun, jetzt hier rein tun kann. Wahrscheinlich eh nicht, weil ich viel zu tun habe. Mal schauen, ob ich es tue. Wahrscheinlich nicht. So, wieder ein Leben hier. Toll. was ist denn das? Passage, ey. Wisst ihr, Matz ist halt so ein Spiel, das, das kannst du spielen hin und wieder. Nimmst du halt mal auch wenn du nichts anderes hast. Na, bei Jutmats brauchst du einfach nur ein bisschen rumjumpen, ein bisschen auf das Spiel konzentrieren, nicht nur auf die Themen, ne? Und ja. So, ich muss erstmal wieder hier konzentrieren. Also wie gesagt, die äh. Wow. Also die Empfehlungen wurden besser gemacht. Die sind jetzt besser als sonst. Aber davon habe ich schon mal geredet. Von daher ist egal. Und äh, wir sehen uns gleich oben, oh, weil ich jetzt... Aber komm, wir reden das Level zu Ende. Wir machen die Folge... Diese Folge machen wir wirklich nur eins. Also zwei, höchstens drei Level. Weil ich halt viel mehr reden möchte als... Ähm, schaffen. Tut mir leid, für die Leute, die mich viel erwartet haben. Ich will aber wirklich über YouTube reden. Weil ich, äh, ich glaube morgen kommt Minecraft, bin mir nicht wie sicher, aber da wollte ich halt ein anderes Thema, also was anderes machen und dann passt das Thema mal so gar nicht. Ja, das heißt so gar nicht, aber ne? Passt halt nicht eh so wirklich und ähm, ich habe ein kleines Update für meinen zweiten YouTube Channel ähm, der heißt momentan ähm, Leggy Leggy das ist wie man Spiel nein der äh, heißt momentan ähm, Punky Mike aber ich bin mir nicht sicher ob das jetzt der Name der Name so bleiben wird oder nicht und ich habe jetzt Angst dass ich sterbe weil ich dann alles neu machen muss hoffen wir es nicht okay okay okay, okay. Nein, nein, nein, nein. Ah, Bis gleich. So, da bin ich wieder an dem Ort. Äh, ja, sorry ich für den kleinen Leak gerade. Kann doch manchmal, wenn ich halt aufnehme, kommt das halt. Egal. Also zurück zu dem Thema. Ähm, also auf meinem zweiten Kanal, der momentan populärste Mike heißt werde ich halt ähm, englische Videos zu bringen, das habe ich mich entschlossen weil ich bin halt voll der englisch Typ und ähm, ja ich finde halt äh, alles auf einen Kanal bringen und dann nicht mal dieselbe Sprache dabei reden das ist irgendwie schon nicht schön und hier wäre sogar Ziege gewesen toll ich bin vor dem Ziel gestorben typisch typisch denke ich erstmal mal einen Tee Hey, ist gut. Danke für Nachfrage. Hm. Auch nicht das Level. Das Original ist mein Hasslevel. Okay, nicht mein Hasslevel, aber es war mein Hasslevel. Es gibt natürlich schlimmere Level momentan. Aber es war mein Hasslevel. Als ich noch ein Anfänger im Spiel war. Und ja, wie gesagt, da werde ich halt englischen Content bringen. Und jetzt kommt die Frage, da ja, könnt ihr mit abstimmen, soll ich dort auch die nächsten Unboxings hin machen? Über, ja, halt ne? Oder soll ich die auf, auf diesem Kanal bringen? Also ich hätte ja nichts dagegen, eigentlich ist ja der Kanal Gaming, aber ich kann da auch nur deutsche Sachen drauf tun, auf dem anderen halt nur Englische. ich kann ich auch machen. Ach, die Passage. Uh, uh, uh. Aber oh, wir haben das Level erst letztens gemacht, ne? Ich kann mich dann noch daran erinnern. Wartet mal. So, nach dem Cut bin ich wieder da. Ich habe geschaut und das Level haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Das kam mir so bekannt vor. Weil ich dachte, wir hätten das schon gemacht. Aber wahrscheinlich war das nur ich privat. Kann natürlich auch sein. Tut mir leid, für die Verwechslung und für den kleinen Cut. Ähm, ja. Also sobald dieses Projekt hier fertig ist, werde ich auch viele weitere. Also kommt natürlich neues immer, ne? Ein Projekt fertig, kommt direkt das neue. Damit ihr nie leer auskommt. Naja, manchmal will ich halt leer schon leer auskommen, aber ich habe auch ein Eigenleben, okay? Ich bin auch nicht hier jetzt... Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nach hinten gehen sollen, Richtig? Kannst du gehen? Ja, oder? Let me see. Let me, let me see. see. Hey, wie soll ich denn? Hey? Oh, nee. Alles richtig gemacht. Cool, Hä? natürlich stolz. Mission richtig nicht. Cool. <lacht> so, natürlich stolz. sogar noch nicht. Drittes. Machen wir auf der rechten Seite dann weiter. Ach nicht das. Okay, wir werden das ganze, Le das ganze äh, letzte, Level. Boah, also oh, jetzt kann ich nicht mehr reden. Okay. Wir werden den Rest der Folge verbrauchen, dieses Level zu schaffen, denn dieses Level ist hardcore. Und äh, ja, das triggert mich schon Aber ich kam, komme nicht von den Gedanken weg, dass ich das Level nicht schon mal in einem Video gemacht habe. Wahrscheinlich ist es nicht lange her, dass ich, ähm. Ja, dass ich die originalen Level gespielt habe. Wahrscheinlich kommt es mir so komisch vor. Ja, ja, ja. Das wird sein, das wird sein. Und tschüss. Oh, ich dachte, ich werde in sein da Ouch. Ja, toll. Ähm, also auf jeden Fall mein zweiter Kanal. Ähm, ist auf meinem oh wow. da war das da war der Checkpoint cool also auf meinem zweiten Kanal wollte ich eigentlich englische Videos machen deshalb bin ich mir dann noch unsicher ob ich ähm, weil ich mache jetzt momentan habe ähm, ich halt das ist jetzt was Privates aber momentan habe ich halt so englische das heißt englische Sachen halt so Sachen die nicht in Deutschland sind. nur eine Art und äh, Unboxings von sowas in Deutsch gibt's halt nicht und ich kann ich auch verstehen wieso, weil es einfach nicht in Deutsch passt. Also wie würde man da eigentlich Englisch machen. Deshalb ist mein, ist das jetzt ein bisschen. Oh mein Gott. Es ist jetzt ein bisschen schwer für mich zu bestimmen, wie, ich, wie das jetzt ist. Und ich kann jetzt nicht mehr reden. Entschuldigt mich, äh, ich werde jetzt das Thema wechseln zum Spiel, denn ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Also ich krieg gleich weiter. Über ein anderes Thema. Aber du das natürlich wieder. Also für die Update. Oh! Ich, ich, ich, ich darf nicht mit euch reden. Härteste Stelle im Spiel. Oh, oh, oh. Oh. Oh. Nein. Mann, was ist denn das? Ich werde die Folge nicht kappen. Also 10.000 Mal kappen. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich gekappt habe. Weil ich jetzt keinen, einfach keinen Bock habe. Und die Folge möchte ich eh nicht so viel schaffen. Ich wollte halt mehr so ein bisschen reden, diese Folge. Da bin ich halt die nächsten Folgen mehr so über... Ne? Also, man kann ja halt so richtig schön und ähm, re äh, reden. Ist halt so ein cooles Projekt. Und gefällt das Spiel. Ist halt so ein, So ein... Shooter kann man das nicht nennen. Weil es einfach nicht ist. Und das war gut gerade so richtig dunkelstreffer. Ich wollte aber irgendwo eben, eben was testen. Okay, der trifft mich nicht. Oh, aber die wahrscheinlich schon. Ja. Ich will auch noch zum Schenkpoint Und alle konnte die Okay, ich muss bis zur Stelle keinen Schaden erleiden. Uh, das Level, das mit einfach schwierig. Aber ich meine, im Spiel, das ist man einfach nur so sehr beschaffen, irgendwie, Da hast du nicht viel zu sagen, ne? Und deshalb rede ich halt auch gerne über Themen. Oh mein Gott, ich bin so kacke. Ich bin so kacke, ja. Deshalb ist es halt schon ein bisschen schwierig, so ein Thema rauszupicken. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, welches Thema ihr hören wollt. Diese Folge habe ich ja jetzt, also letzte und diese Folge habe ich ja jetzt YouTube geredet und ja, können also wie gesagt in die Kommentare schreiben, welche Themen ihr mal hören von mir also von mir hören wollt oder ob ich allgemein mal ein Q ein Q&A machen soll. Wer nicht weiß, was ein Q&A ist, das ist, äh, sch ihr schreibt einfach Kommentar zu mir und äh, dann lese ich das vor und dann beantworte ich. Die Fragen sind dann meistens über mich. Deshalb, das heißt, ja. Ich bin ja auch immer so eine Real Life Story erzählen. Auch dieses Level kotzt mich an. Trigger. triggert mich. Boah, ich schwöre, Trigger ist das neue Wort. Wenn man sagt, irgendwas nervt mich, dann bist du uncool. Du musst sagen, es triggert mich. Und bist du wirklich uncool hier? hier. Was? Ruhe mich nicht? Nein? Aber Ruhe die schon. Oh Ruhe die Oh die Ruhe Oh Ruhe okay Okay, Leute, wie? kommen wir jetzt darüber. Yolo. Na, no, Yolo funktioniert nicht. Okay. Hä, wie schaffen wir das? auch mm. nicht treffen dieses level dieses level ich habe mir auch schon überlegt ob ich hier mal vielleicht so eine death compilation mache also dass ich halt jedes mal wenn ich sterbe also ich nehme halt so ein hintergrund auf und jedes mal wenn ich sterbe tue ich halt mit dem video oder halt ja ich glaube ich verstehe was ich meine oder ja, natürlich steht, steht ihr. Und ich sterbe jetzt eh. kommt kommt hat er Hab der eh Oh ja. Ganz fucking ist Das Level allgemeines kurz. Kurz und knackig. Ich glaube, es ist zu knackig für einen Mike. Vor allem, das coole daran ist, ich brauche meine Tastatur eigentlich gar nicht. Also ich meine, normalerweise spiele ich immer, ähm. Mit Tastaturbewegung und mit Maus schute ich immer. Also schieße ich immer. Aber hier brauche ich nur eins, weil... Oh Gott, war das dumm. Ah, das ist dumm. Denn... Ähm, ich brauche ja kein Schuten, weil ich kann ja nicht schuten. Zumindest in diesem Level nicht. Es gibt ja Level, da habe ich ja diese Dings. Diese Extra shoot dinger Sack machen. Übrigens heute mache ich bei dem Livestream Sweet. und ich habe das Level endlich im Checkpoint bin ich kommt nicht ja Checkpoint ich liebe dich Ich muss nur klick und dann bin ich wieder im Spiel. das ist das Einzige was ich was ich brauche hä äh, was als ob der hat mir nicht der hat mir nicht okay ich weiß was wir machen müssen zack und zack okay das Level ist auch schon fast zu Ende nur noch ein paar one Einlagen ein bisschen Lava-Action, so wie hier. Okay, ich weiß. Ah, ja, ja, ja, Das ist nicht schwer. Man muss einfach nur auf die Idee kommen. Jetzt zu springen, rüber und wenn möglich wieder zurück. Um alles aufzusammeln. Okay. Ah, nee. das, das Level, das war nur am Anfang schwierig. Nach der Halbzeit ist es einfach. Ja. Definitiv. Definitiv ja. Nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, Gut. Jetzt kann ich mich auch treffen lassen. Oh! Okay, okay. Jetzt kann ich mich nicht treffen lassen. Noo! Kannst du nicht dein Ernst <lacht> Scheiße! Oh, oh mein Gott! Keine Ahnung, ich bin vor der Englisch. <lacht> Ja, muss ich jetzt eigentlich noch sagen. 25 Mal. Okay. Oh ja, ja, genau. Ich hatte das Level in mir schon drinne geschafft. Aber da ich noch am Ende noch gestorben bin, bin ich voll unsicher und. Ja. Aber trotzdem, ich bleib da bei der Meinung, das Level ist nach der Hälfte nicht schwer. So, und hier kann man einfach abkürzen. Braucht man dann nicht mehr zurück. Aber hier muss man zurück. Bei dem vorletzten, ja. Hat der letzte ist halt schon ziemlich gemein, finde ich. Da muss man doch nicht treffen lassen. Oder? Hier. So, jetzt wollen wir noch den einen da hinten, dann habe ich alle. Zack, und jetzt wir hier warten. Und jetzt treffen lassen. Diesmal auch wirklich Und da haben wir es. Oh. Zeit sagt mir, wann noch Zeit. <lacht> Der war okay. Wir ja, gehen wir in das Level. Ach. Ja, ja, ja. Ich ja, ja, ja. ja, mag nee, nicht das das im Jump One. Das ist nervig. Es ist einfach nur nervig das Level. Es ist nicht sonderlich speziell oder irgendwas, es ist einfach einfach nervig. Man hat alles schon gesehen. Man äh, hat alles schon gespielt, ist alles einfach langweilig. Man will das hier nicht noch mal machen. Geh weg, geh weg. Am besten dann äh, springt, wenn, äh, wenn er gerade kommt. Zum Beispiel jetzt. Aber jetzt habe ich verkackt mit dem. <lacht> das Das passiert, wenn man es nicht kann. Jetzt rum. Oder auch nicht, ich habe Level gelabert, vergesst was ich Nein. Äh, haben wir gerade irgendwie nicht geklappt. Ne? Ja, ja, warte, ich bringe nur eben um, ja. Komm, das Level schaffen wir noch und dann im nächsten Part machen wir weitere Level. Und im übernächsten Part sollten wir das Spiel geschafft haben, werden wir die Bonus-Level, also die originalen bonus -Level, mal auszählen. Mann. Diese kleinen Viecher, ne? Ja, ja, Oh, oh, oh, oh, oh. Mm, ich hab's gewaltig. Ja, man braucht mindestens zwei. Äh, mindestens. Ah, man braucht mindestens zwei Leben, sonst. Also, das kann sich einmal treffen lassen, aber zweimal, dann schafft eigentlich gar nicht mehr. Och nee, ja, war mir klar. War mir klar. Ist einfach klar. Jetzt So. Jetzt springen, also dann, wenn er deine Runde gerade macht, dann kannst du dein Schild doch stehen bleiben, niemand nervt dich oder sonstiges, wie hier jetzt und hier jetzt, oder am besten halt, wenn der hier oben ist. So, so nicht, aber ich habe trotzdem geschafft. Ja, natürlich war ich ein Problem, ne? Ach, das Level, da habe ich frustriert in meinem originalen Spiel. Ich frustriere in diesem Level, das könnt ihr mir glauben. Da könnt ihr mir glauben. Hier werde ich frustrieren. Also ich versuche jetzt meine Kenntnisse, was ich das in Level noch weiß, jetzt zu benutzen, um es gut zu schaffen. So, das weiß ich noch. Unten ist halt schon ziemlich nervig und ja. Hier muss man schnell sein, damit man hier hinkommt und hier einfach nur richtiges Timing, dann bist du oben und dann ja. Ein Leben ist natürlich nicht so gut bei dieser Passage. Die Passage ist ein Tr eine Trigger Passage, die Trigger Ich Tr Versprecher pur, ja, wow, super. Applaus bitte, Applaus für meine Nubigkeit, danke. Oh Gott, hey, jetzt kommen die Erinnerungen. Jetzt kommen die Erinnerungen ich bin hier frustriert. Okay. Warten. Und jetzt schießen. Schnell durch. Und hier darf man am besten kein Leben verlieren. Und erst bei dieser beim mal also hier oben mit diesen Kreiseln. Darf man erst am Leben verlieren. Vorher am besten noch nicht. Also wenn geht, dann nicht. Verlieren. Andy wird hier noch brauchen. Vertraut mir, ihr braucht die Leben noch. Und springen. Und springen. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt, weil ich keinen Bock mehr habe, Guck mal zu machen. Die Passage ist die abruptialste. Ja. War nicht klar. Die obersten sind aber mehr so die äußeren, so ja äußer, wenn man das so nennen kann. Äh, jetzt! Nein! Da war das Ziel! Nach diesem nach diesem Passage ist das Ziel. Das ist noch so ein Riesenchlotz, aber den juckt niemand. Komm Leute, das schaffen wir diese Folge noch. Diese Folge schaffen wir das Level nicht. Prozent. Und oh, low. Low, nein. Go. Zack. Und zack, Spibel. Woo. Supi. Alle leben. Und fast getroffen gut mit drei Leben hier anzukommen ist natürlich schon eine Meisterleistung da muss man stolz auf sich sein ist einfach so wenn ich stolz auf dich bin. Ja, soll jetzt die Hand ja und wir haben es geschafft boah wie ich hier zu frustriert bin in meinem privaten Rand. Ran, Ja. egal wir haben es geschafft bin froh rüber nächste Folge kommt wieder ein Thema oder auch nicht mal schon wenn ich mich noch erinnere wenn euch die Folge gefallen ich gebt eine positive Bewertung schaut meine anderen Projekte vorbei und bin ich die Musik haut rein schön